Jetzt sieht sie das Kloster von vorne, ja? So sieht's aus. Ja, Hallo meine Lieben! Ja, du ist tout le ist Jetzt Maintenant nous sommes dans un jardin devant le monastère. Ja, wir in einem Garten vor dem Kloster. Und ihr hört auch die Vögel, die zwitschern, ja? Es war so gazu. Heute zeige ich euch natürlich das Kloster. Wir machen ein bisschen Grammatik. Die Poster sind Begleiter für mehrere Personen, machen wir heute. Jetzt seht ihr das Kloster von vorne, ja? So sieht's aus, ja. das Kloster Schäffler. Wenn wir oft rausfahren aus München, ähm dann wie hierher. Ich finde es wirklich schön. So, dann äh, wir fangen an mit <lacht> der Grammatik, Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, unser Bruder, das heißt dann notre frère. Okay? Notre frère, unser Bruder. So, jetzt aufpassen für äh, die Schwester, la soeur. Wir wollen sagen, unsere Schwester, wir sagen auch notre soeur. Ja, ihr merkt, wir haben die gleiche Form für männliche Einzahl und für weibliche Einzahl. Also notre frère und notre soeur, ja, Der gleiche Begleiter. Aber für die Mehrzahl ist es anders. Da sagen wir zum Beispiel nos parents für unsere Eltern. ja, nos nos parents. Wenn wir sagen wollen, euer Bruder, dann heißt es votre frère. Und wenn die sagen wollen, eure Schwester, dann heißt das votre sœur und eure Eltern heißt dann vos parents, ja. Und dieses votre oder das vous gilt auch für das Höflichkeits Sie. Ja, das Höflichkeits Sie im Französischen heißt vous, ja. Wenn ich zum Beispiel sagen will, ist das ihre Tochter, ja. Dann heißt es c'est votre fille. Ja? Höflichkeit sie. Ja? Und wenn ich sagen will, ist das ihr Sohn? C'est votre fils. Ja? Und wenn ich sagen will, sind es ihre Eltern? Ce sont vos parents. Ja? Also für ihn, wenn wir sagen wollen, ihr Bruder, das heißt der Bruder von den Jungen. Ja? Das heißt im Französischen leur frère. Ja? Und wenn wir sagen wollen, ihre Schwester, das heißt die Schwester von den Jungen, leur sœur, ja? das ist die gleiche Form wie für äh, leur frère, ja? genauso wie vorhin bei notre und votre, ja? leur frère, leur sœur. Und die Mehrzahl, das ist ganz einfach, wir fügen einfach ein S an dieses leur hinzu, ja? das heißt dann, wenn wir sagen wollen, ihre Eltern, das heißt die Eltern von den Jungen oder die Eltern von den Mädchen, dann sagen wir leurs parents, ja, mit S am Ende von leur. Okay, aufpassen, wenn wir zum Beispiel dieses leur benutzen, mit einem Wort, das mit einem Vokal anfängt oder mit einem stummen H, dann müssen wir immer die stimmhafte Bindung machen. La ja? liaison, il faut toujours faire la liaison, Also, das heißt dann, also, wenn wir sagen wollen, ihre Freunde, die Freunde von einem Jungen oder die Freunde von einem Mädchen, das heißt, leurs amis. Ja, Aufpassen, das S von leur am Ende verbindet sich mit dem A von ami. Ja, wir können nicht sagen, leur ami, ja, geht nicht im Französischen. Ich habe euch schon mal gesagt, der Klang ist sehr wichtig im Französischen. Ja, leurs amis. Genauso, wenn ich sagen will, zum Beispiel, äh, eine Familie hat... Äh, viele Hotels. Und ich will jetzt von ihren Hotels reden und ich will sagen ihre Hotels, dann sage ich leurs Hotels. Okay, weil das H in diesem Fall stumm ist. Ja, leurs Amis, leurs Hotels. Stimmhafte Bindung gilt auch bei No und wo. Ja, also wir sagen auch unsere Freunde, da werden wir auch sagen müssen Nos Amis und nicht No Amis. Und eure Freunde, Vos Amis, ja. Sehr wichtig diese begleiter gelten auch für Sachen wenn wir sagen wollen ähm, unser Haus ja das Haus la maison das heißt dann notre maison ja oder was gibt es noch unsere Hosen ja das heißt dann nos pantalons genauso ist es bei vous ja wir sagen dann votre maison euer Haus und wir können genauso sagen vos pantalons eure Hosen ja und genauso für leur in der Einzahl und Leur in der Mehrzahl, ja? Also, wir sagen auch, oh, ihr Haus, das Haus von den Mädchen oder von den Jungen oder von, von den Mädchen und den Jungen, das heißt dann Leur Maison und ihre Hosen heißt dann Leur Pantalon. D'accord? Okay. Je crois que je suis Dann, wär's das auch schon für heute. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous. bisous. Mm -hmm. Mm -hmm.